Hello, Leute, It's been Kim uh, from Somac and. Uh Hallo, ich bin Kim und ich wollte heute auf Deutsch mein Video drehen, weil ich heute äh, einen wichtigen äh, Werbegeschenk gekriegt habe. Letztes Jahr, April, hatten wir erste einmal Collaboration, also Kooperationsprojekt mit einem äh, Rucksackfirma. Aber die sind nicht nur Rucksackfirma, sondern die verkaufen alle Rucksack und Accessoire aus Leder zum Glück, die haben heute zweite Werbe geschenkt, mir geschenkt. Deswegen habe ich das Video gemacht und, ähm, ja, das ist richtig gut. Also, das war unsere erste Collaboration. Die Firma heißt Vera Vera. Und damals habe ich mit meiner Ex-Freundin zusammen gemacht, aber jetzt bin ich alleine. Das heißt, ich kann alles selbst behalten und benutzen. Also, dieses Mal habe ich irgendwie drei Sachen gekriegt, obwohl ich alleine bin. Gott sei Dank. Schauen wir mal zusammen. So, was ich gekriegt habe. So viele Sachen. Und zwar, keine Ahnung was das ist, aber einen Brief habe ich bekommen und dann ein so kleines Dings und zwei riesen Paket gekriegt. Also was mir am besten gefallen ist, dieser, ähm, wie die verpackt haben. Also hier steht dieser Vera Vera Name mit goldener Farbe und dann so eine Tasche. Gell? Wie kann ich sagen, diese Sache kann ich auch noch benutzen. Deswegen, ich liebe das. Also letztes Mal war auch so. So, was ich gekriegt habe ist ein Laptop-Tasche. Genau, aus Leder. Und hier vorne steht diese Vera-Vera-Logo. Und dann hier gibt es extra... Mhm, extra Tasche, sage ich mal so. Ist das richtig? Keine Ahnung. Ja, mein Deutsch ist sowieso nicht so gut. Ja, das ist eine richtig schöne Tasche. Ich muss mal. Ich muss mal benutzen. Ich muss mal jetzt mein laptop mitnehmen ja mein laptop ist leider nicht so klassik sondern sehr sehr Street style und also gaming laptop deswegen ich weiß nicht ob das funktioniert aber benutze ich probiere ich mal okay also ja mein laptop ist 15 inch nein scheiße das geht nicht rein weil mein laptop so dick ist oder doch doch vielleicht Also ich habe <lacht> laptop pasche gekriegt, aber das passt leider nicht, weil mein Laptop ziemlich groß ist. Aber ich nehme immer die Zeichnungen hier drin, weil ich sowieso zeichnung pasche hatte. Deswegen, für die Autodesign-Student ist es richtig gut, Ja, das ist meine Zeichnungen. Also früher habe ich immer hier drin die Zeichnungen mitgenommen, das habe ich als ich mein Uni immer zum habe, habe ich gekriegt und schau mal, wie das fertig ist. Und dann ist so, nehme ich immer meine Zeichnungen äh, zur Uni und dann in der Zukunft wollte ich sowieso iPad kaufen, dann kann ich mit dem iPad oder so irgendwelche so ThinkPad oder sowas mitnehmen und deswegen behalte ich das erstmal. Auf jeden Fall Dankeschön. Laptop-Tasche, Also das habe ich gekriegt. Und dann noch eins, wahrscheinlich das ist das und das ist ziemlich großer als mein alten, glaube ich. So, das mache ich mal auf. Aha, das ist auch richtig schöne Rucksack, also wirklich, das ist unglaublich schön. Zip ist da drin, deswegen, ich kann einfach so öffnen, und dann einfach so... Ein ganz simple Design und sogar ohne Logo, aber man sieht sofort, dass von Vera Vera ist. Diese, diese rote Farbe und schwarze Farbe ist typische Vera Vera Luxa. Hier vorne, hier hinten steht dieses Logo und dann hier gibt es ähm, Stitch, sage ich mal so. Ja, genau, das ist ziemlich Luxus aus. Eigentlich, was ich früher gekriegt habe. Die, war ziemlich so, die sah ziemlich weiblich aus, obwohl das super schön ist. Aber das mag ich auch. Das benutze ich ab und zu, wenn ich so ein bisschen so luxus aussehen soll. Okay. So, ganz gut. Das sieht ganz gut aus. Als ich in Korea war, meine Mitschülern, die haben immer oft gedacht, was für einen Lucksack wir kriegen oder was für einen Rucksack ich die nehmen oder ich nehme. Wir denken daran richtig viel, weil Rucksack in Korea ist richtig wichtig, weil wir so Schuluniform haben. Was wir einzigst zeigen kann, ist Rucksack und Schuhe, also Sneakers. Ansonsten können wir unsere mh, eigene Charakter nie zeigen. Deswegen. Wir haben oft so verschiedene Rucksack und Schuhe getragen und alle waren so entweder neidisch oder voll lustig gelacht, weil das entweder lustig oder cool ist. Also wirklich, also mir gefällt dieser Rucksack viel besser als mein alten, warte mal, ja mein alten ist so. Und das ist so, die sind so ein sehr sehr unterschiedliches Design. Also eins ist ganz simpel und sehr männlich und eins ist richtig so weiblich, sag ich mal so. Aber die beiden sind sehr sehr nützlich. Entscheidend so, das ist sehr klassisch und das ist sehr ähm, modern, sag ich mal so. Und dann, sind so, das ist sehr sehr klassisch, genau. Also ich werde die Weiden einfach oft benutzen und ja, es ist richtig schön. Und die haben noch ein Geschenk geschenkt und zwar ein so Frauenportemonnaie, glaube ich. Und das ist ja ganz neue Farbe, weil ich immer so dunkle Farbe gekriegt habe, aber die haben anscheinend andere Farbe auch. Und ja, oh, das ist richtig. Wenn ich ein Mädchen wäre, dann würde ich das richtig gerne benutzen und es ist richtig schön. Da drin ich schon mal diese Innenseite sehr so schönen ähm, Stitches, sag ich mal so. Diese Qualität ist super high. Ich werde das zu meiner Schwester schenken. Also meine Schwester braucht so ein Portemonnaie und sie. Ja, Sie wird wahrscheinlich sehr sehr zufrieden. Okay, das muss nach Korea fliegen und dann mal schauen, was für ein Brief ich gekriegt habe. Das ist, äh, diese, ich liebe das. Also diese Stempel. Ich kann das nicht aufmachen, weil das so schön gestempelt hat. Ja wirklich. Aber trotzdem, ich habe, ich bin gerade ganz neugierig. Deswegen muss ich mal das aufmachen so habe ich aufgemacht und dann da habe ich thank you for choosing to product our brand all the best from the Vera Vera Team sogar selbst geschrieben ja die sind in London. Als ich in London war, hätte, hätte ich da besuchen können. Aber in London gibt es so viele Freunde von mir. Ich kann das dort. Ich kann dort noch mal besuchen und dann da kann ich mal bedanken und so. Also vielen Dank wäre. Ja. Also thank you very much. You guys are the best. Also I mean. This one was really the best point. I don't know why, but it's so British. Thank you very much, guys. Yeah, ich werde mal das noch gerne benutzen und dann später kann ich das dann nochmal bearbeiten und so. Also vielen Dank, wirklich. Also sieht einfach so gut aus. Ich möchte das da einfach hier als Dekoration so lassen.